Und jetzt geht man wieder hin zu den Spiegeln, was meiner Meinung nach der richtige Schritt ist. Aber hier habe ich jetzt gerade noch mal das gezeigt, also hier mit dem sogenannten Wohnzimmer Wohnzimmerambiente. Also keine Angst, das ist jetzt nicht vom Friseur so eine Haube, sondern das ist jetzt ein Licht. Das soll jetzt also hier zeigen, wie, sagen wir mal, jetzt hier die Anti-Reflexionsbeschichtung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 Direct LED, also wir haben hier keine, also als Backlights keine LED, sondern wir haben jetzt hier Edge LED. Das heißt also hier seitlich sind, ist die ja. Backlight Beleuchtung verbaut. Das für die Profis heißt, das ist immer so ein bisschen weniger Kontrastumfang. Es ist also eigentlich schon mehr ein Wohnzimmermodell für, für die Wohnraumintegration für die. Genau. Modell. Weniger für die absoluten Bildpuristen. Das macht auch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 Mit genau. dem Vorteil bei LCD für noch mehr Helligkeit tatsächlich. Und, ja. Äh, ja, hier sieht man das ja. übrigens nochmal sehr gut. Ja, und hier, das, mal hier, das Gerät ist nicht entspiegelt. Und das hier ist entspiegelt. Da sieht man jetzt genau. nochmal recht gut den Unterschied. Und man hat jetzt hier einen Staffelei-Fuß. Wenn man Staffel drauf guckt, ja. dann, äh, dann sieht man halt hier die Spiegelung und da ist das Bild leicht matt. Genau. Und, und äh, jetzt hier, wie gesagt, wie in einem Atelier, hat man jetzt hier einen Staffelei-Fuß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 Samsung, also die, die, das sind die sogenannten S-Soundbars, die sehen wir also hier. Die sind jetzt auch neuerdings nicht mehr mit, äh, die sind jetzt äh, komplett aus Aluminium, nicht mehr mit Stoff, weil mhm. Stoff, man hat ja früher, hat, oder vorher, früher sage ich immer, das war 1800, ne, wir sind ja <lacht> mittlerweile äh, im Jahr 2022, äh, da hat man den Stoff, äh, der hat auch ein bisschen für die Akustik mitgesagt,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 Bei gewissen Modellen kann man diese Webcam <lacht> nämlich nachrüsten. Es gab also früher mal, wurden ja äh, praktisch die Kameras äh, in, in den Fernseher also integriert. Genau, das ist gar nicht so lange her. Da hatte praktisch jeder Fernseher eine Kamera. da hat man Dann natürlich diese diese Ganz genau. Dann hat man die Kameras so gemacht, dass man sie weg.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 Genau, ist eigentlich. Kann man Business, da nutzen und kann dann da äh, sagen wir, seine individuelle eigene Videokonferenz halten. Ja, ja man wir, sieht das ja hier auch live, wir werden hier gerade genau. gefilmt. Ja, Ach so, wir sind live im TV. Ja. Sehr gut. Ein bisschen unterbelichtet. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Aber wahrscheinlich, das sind wir eh, ne? Unterbelichtet ja. ein bisschen. Ja. <lacht> gut, also das heißt, hier haben wir jetzt nochmal ein Weiß, also die gibt es in Weiß und in Schwarz.